So, herzlich willkommen liebe Leute zu einem neuen Teil von Hogwarts Legacy. Das also letzte Mal haben wir ja hier aufgehört. dort nette Kobold her hat uns die Türe geöffnet. Und ja, wir sind mit dem Wagen hierher gefahren. fahren. Dann würde ich sagen, gehen wir grad rein. Perfekt, bye bye. Was ist drin? denn? Sie, wonach wir hier suchen soll? Ich weiß nicht. Eui, eui, eui. Sir, vielleicht können Sie. Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! <lacht> Professor, das <lacht> kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken: Hier muss doch irgendetwas sein. Hm, Revelio, Revelio vielleicht. Revelio. Revelio. Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Do da. Ist das jetzt mein erstes Abwohnung, wo ich lerne? Hm? Nein. Oder? Haben wir das letzte da, schon. Mal da war etwas! Ja. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Haben wir es letzte Mal schon mal gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Hier müssen wir jetzt ein R. Eine Tür. Ah. ah. Ein Anfang. Okay, da ist das wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man. Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Oh. Gehen Sie vor. Oh, da haben wir letztes Mal schon gelernt, der Grundzauber. Ja, okay. Lumos! Ui, das ist ui, kein ui. normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach! Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Dass der Professor Figga wirklich weiß, wo durch, das erstaunt mich. Das finde ich sehr interessant. Ich würde hier einfach im ein Zeug um und keine Ahnung haben, woher. Ich habe kein Licht. Er hat zum Glück Da vorne ist etwas. Oi, oi, oi. Was ist das? Was haben wir da? Das Leuchten wieder. <lacht> bye bye. Mal auf ich verpiss mich. <lacht> Aber, Takitabra! <lacht> Hi. Hey. Untersuchen. Luma! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir. Alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Das ist jetzt. Welche Statue? Yes. Ich nicht sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Lumos, ah. Oh, Natürlich, Lichtzauber. Ja, perfekt, he? Hm? Lumos. Ja, yeah, ja. Yeah. Tippe 1, um Lumos zu wirken. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt oh. wirklich dem Licht. Hm. Ist das gut gesehen, oder? Ich habe das Gefühl nicht. Das muss ich jetzt nochmal machen. Ah, oh, das muss ich so lange machen, bis ich da aufgerichtet habe. Ah, oh, das war nicht gut Ach du Scheiße. Mann. Protego. Ah gut. Let me show. It, holds. It, holds. It holds. Jetzt warten wir noch schnell, ich muss ja schließlich mit Q wieder so. Und ich habe mein Ziel erreicht. Expulsor! Hm. Irgendwas schreist du da aus dem Zeug um. Hm. Da, da weiss so einige mehr als ich an Zelbersprechen. Ja, ich bin ja da! Oh Gott. Hilfe? Professor! Professor Fick! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Ist mehr. He? Wohin soll ich nur gehen? Läuft einfach mal den nicht rein, oder noch? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ja. Tippe 1, um Lumos Aha. sind wir immer noch. Dorthin führen sie mich das leuchten wieder f untersuchen gehen wir doch mal hier ach ja. oh, nein nicht noch mal Revevo. ich bin wohl auf mich allein gestellt hm. ach gott liebe Leute. ich wünsche allen ein schönes labe Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Ach Gott. Ach du Scheiße. Protego. Ja optimal, oder? Was? Alte Q während Protego gedrückt, um Gegner mit einem Stupor-Konter zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen extra Schaden, der durch goldene Zahlen angezeigt wird. Ich muss was halte Q während Protego gedrückt. Okay, das ist aber richtig easy, so zum Schaden. Junge, so kannst du ja richtig rasieren. Ja. Und schon haben wir es rasiert. Aha. Jetzt müssen wir wieder eins. Lumos. Rüber. Den. Sternen, oder was sind das Glühwürmchen? Es sieht ein bisschen aus Glühwürmchen. Sag dir mal Glühwürmchen. Wenn jetzt den Glühwürmchen nachlaufen? Zu dem komischen Arzt. Das ist wieder das Teil vom, vom Anfang. Ein spezielles Zeichen. Ach, gemütlich. <lacht> normal? Wenn man einfach mal eine Tür aus dem Lumas! Und wenn ich dort nicht rein will.. Was ist da denn überhaupt? Von dieser Seite aus ist gar nichts. Aber von dieser Seite aus ist etwas. Interessant, interessant. Was ist das? Hartzig. Ach, Lina Schnapstehen, hä? Ja, das sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich habe das hier gefunden. Schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium. Es Denkarium. Okay. Ah ja, genau, das steht. Vor so die flüssigen Merci. Erinnerungen hier, kannst du dir lernen. Dann den Kopf drehen und dann kannst du die Erinnerungen anschauen. Kopf runter. Wart ihr nach dem sehen Unter Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an, wissen, dass andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Aha. Interessant. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nie. Miriam ist in die Frau gesehen. Miriam. Und vielleicht George. Ja. war ich George. Auf der Suche nach jahrhundertelang <lacht> vergessenem Wissen. Und sie, George. scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem wir. aber ganz anders aus als gerade eben noch. <lacht> da kommt jemand. Ich Wer im Arsch ich und nicht, nach unten. aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. <lacht> Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir voraus zu eilen. Da ist irgendwie hartig. Ich dachte schon, Suchen. niemand schaut je eh in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Okay, das Verlies ich heißt doch. Rackham. Okay. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. <lacht> äh, Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel sag jetzt nichts unüberlegtes das, das soll nur heißen dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren Sir, es tut mir leid nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und sie hatten keinen ich habe keine Geduld für Verräter nun wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Hm, tja. Vielleicht ist ja der junge Mann hier, Hilfsbereiter. Junge, was wird das? Jetzt muss ich doch noch mal kämpfen oder was? Was ist das für ein Viech? Junge. Du gehst auch so einen daheim. Da beschützt mich denn so schön. Hier entlang! Professor! So, jetzt Professor, nicht der Dumme stehen. Hopp hopp! Zack, zack! Ja. Oh. Alles in Ordnung? Ja, so. bei mir ja. kurz hier. Mächtiger Kobold, <lacht> meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo, wo sind wir? Unmöglich! Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los! Die Einführungsfeier wartet auf uns. Ach, oh, die ist ja noch Stimmt. <lacht> <lacht> hm. Oh, jetzt ich mit du Tee. Hoi! Jetzt fliegen wir da vorne. Ah, der Hogwarts Express kommt da gerade an. Hm? Oder ist schon Oh, Alter. Junge, das Schloss. Ist ja riesig. <lacht> Hogwarts Legacy. Perfekt. Ich freue mich so absurd, das durchzuspielen. Ja. Jetzt muss ich etwas drücken, oder? Nein, nein, doch nicht. So, jetzt schauen wir die, noch die erste Szene. Und Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang noch noch bin kein, bin kein doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bitte. Bereit für die Einführungsfeier? Hm. Rein da. Das <lacht> oh war ich Phineas, Nigellos, Black. Jetzt wir den auf der Stuhl sie. Dann kommen wir noch. wir noch einen Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Mhm. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Gut, gut. Oh, die Halle hat auch schon grösser in dem Film, hä? Ich <lacht> glaube, da doppelt so viele Tische. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen, Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Oi. jetzt kommt der große Moment. Was er jetzt sagt. Ah ja, du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Das ist so. Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Das ist so. Ich freue mich auf den Unterricht oder ich will unbedingt erkunden. Ich sage auch mal, ich will unbedingt erkunden. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Hm, mm, in der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei mhm. Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Mm, interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für. Hm. Ja, das ist es nur. Schnitt einfach, hä? <lacht> Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz, Neugier, hatte ich gesagt. Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel. Und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. Mm. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Oi! Ravenclaw. Das ist das Blaue. Ja, noch ein unsicher, eh? Ich weiß ja nicht. Ich würde sagen, mal ein anderes Haus. Wammer. Wir. Wir mal haben wir denn. Auch. Gryffindor. Das Haus Gryffindor bekannt für Tapferkeit, Mut und Ehre. Das ha Haus Hufflepuff bekannt für Geduld, Treue und Fleiß. Haus Ravenclaw bekannt für Intelligenz, Kreativität und Scharfsinn. Haus Slytherin bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Macht brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir hier? Geduld, Treue und Fleiß. Ja, geduldig bin ich aber auch nicht. Ach, kommen wir, wir Gryffindor. Ich bin schließlich ein tapferer, ein mutiger und ein ehrhafter. Oder nicht? Oder doch, finde ich. Wir haben Gryffindor. Bereit, auch allein voranzugehen, wenn es sein muss. Hau es annehmen. F! Ich bin äh, Gryffindor! Sei es Gryffindor! Ah! Irgendwas ist mit der Grafik plötzlich passiert. Hallo? Junge, die Fenster der Tinder sehen nicht so gut aus. Ja! Die Grafik ladet jetzt sehr schnell mir für die Grafik. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch Saison für dieses Jahr abgesagt. Jo. Ruhe, fliegen allgemein ist ja nicht verboten, aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben da, jetzt wo ich genau die ja, zu tun. <lacht> Ich sagte, oh, oh dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Mhm. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ja, Michael. Freut mich. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Stellvertretende Schulleiterin, Frau Weasley. Ich denke, zu 99% ist die stehe von Schüler Ron Weasley. normalerweise nicht als Fünftklässler Dürfte abenteuerlich werden. Ich freue mich schon darauf. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal den Gryffindor-Gemeinschaftsraum betrat. Sie waren in Gryffindor? Ich bin eine Gryffindor. Ich konnte mir damals <lacht> allerdings nie das Passwort merken. Passwort? Passwort? Das Passwort ist Grata Domum. Grata Domum. Zutät gewählt. Grata Domum, okay, merken wir es. Sehr gut. Nun gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen wartet ein großer Tag auf. Ich hole sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Sehr gern. Genießen Sie die erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ach, guten Morgen. <lacht> die Katze ist bald vorbei? Die ist schon ein am Laufen. Ah. Ich sollte Wunderbar. zum Gemeinschaftsraum. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dort auch haben wir eine Markierung, 22 Meter entfernt. Dort gehen wir aber erst in ein paar Sonntage an. <lacht> also, liebe Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ähm, ich wünsche euch noch ganz geile Tag. Und ja, tschüss, <lacht>